you mm -hmm. Mein Name ist Laura Schwenkbär, ich bin Gebärdensprachdolmetscherin und auf Twitter heiße ich Schwenkbeer. Als Gebärdensprachdolmetscherin sichere ich überall die Kommunikation, wo taube Menschen mit hörenden Menschen sprechen wollen. Also mein Twitter-Account nutze ich total gerne, um tatsächlich zum einen Teil so eine Art ja, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, um einfach zu sagen, hey, sag mal nicht taubstumm, das, das Wort ist brutal alt und die Leute fühlen sich einfach beleidigt, wenn du es weiter benutzt. Und zum anderen poste ich natürlich aber auch ganz viel privaten Quatsch, weil ich halt nur einen Twitter-Account habe und Twitter irgendwie fetzt. <lacht> Susi ist eigentlich nur ein Strichmännchen, ähm, nämlich auf einem weißen Hintergrund einfach so ein Männchen, das ähm, wahnsinnig schlau ist. Susi weiß nämlich Bescheid und deswegen ist es schlau, Sachen so zu machen, wie es Susi macht. Also meine erste Susi war die Susi zu taubstumm sagt man nicht, zu diesem Klassiker. Ähm, Susi ist eigentlich wieder nur das kleine Strichmännchen und sagt zum einen einmal Taubstumm, das habe ich dann einfach durchgestrichen, weil es super easy ist, es einfach durchzustreichen und dann sagt sie Taub und Gehörlos, sind zwei Sprechblasen. Ähm, und Taubstumm geht eigentlich darauf zurück, dass es vor allem in der Zeit verwendet wurde, wo taube Menschen total unterdrückt wurden und wo immer die Ansicht war, dass Taub gleichzeitig stumm heißt, dass die Menschen also nicht nur nicht sprechen können, sondern tatsächlich auch keine Stimme haben und deswegen mehr oder weniger übergangen werden können. Und genau da sind wir raus. Wir sind irgendwie jetzt da, dass taube Menschen alles können außer Hören. Und deswegen geht es darum, auch diese Begrifflichkeit zu ändern. Und mit Gehörlos oder Taub ist man da auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Wenn ich eine neue Susi poste, ist es manchmal so, dass es total ganz schnell rumgeht. Also gerade dieser zu taubstumm, den haben ganz viele Taube Menschen total gefeiert, weil sie gesagt haben, genau, endlich, ja, endlich einfach erklärt. Und genau das, darum geht's. Und natürlich gab es aber auch Leute, die gesagt haben, So, oh, schon wieder dieses Political Correctness, bla bla, was darf ich denn jetzt überhaupt noch sagen? Wo ich mich dann aber gefragt habe, wieso heißt das überhaupt Political Correctness, wieso heißt das nicht sowas wie Personal Respectness? Es geht darum, dass Menschen sich wirklich angegriffen fühlen, wenn wir diese Wörter benutzen. Es geht nicht darum, dass es politisch korrekt ist, es geht um Menschen. Und deswegen finde ich das cool, wenn Leute tatsächlich darauf reagieren, in welcher Weise auch immer, weil dann beschäftigen sie sich damit. Susi ist für mich jemand, der einfach tatsächlich Sachen erklären soll, die Leute auch wirklich interessieren und deswegen finde ich super, wenn mir Leute tatsächlich Fragen schicken oder einfach Sachen konkret anregen und sagen, hey, dazu hätte ich gerne was gewusst und wenn ich daraus dann eine Susi machen kann, das ist natürlich toll, weil ich dann weiß, das ist das, was Leute wirklich brauchen und ich erzähle jetzt nicht irgendwas, wo sie sagen, schon wieder so ein Strichmännchen. <lacht> you <laughs>